Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder die Mafia 1 Definitive Edition, die zweite Mission. Wir fahren wieder ein bisschen Taxi und müssen auch wegrennen. Wir lernen, wie man klettert und viel Spaß. Auf der Flucht. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort 30. wieder arbeiten. 30. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Ich muss bloß dran denken, Sie dass da? ich das Radio anmache. Fahrer. Äh, ausmache. Ja, man. Fahren Sie oder Sie rum? Ich fahre, man. Immer am Fahren. Ja, ich muss dran denken. Wie steige ich denn ein In Viereck? Okay. Also, denken, wohin? Das Radio St. Michaels Church. Ohne Umweg. Weil ich hab... Okay, vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Okay, mit dem Touchpad mach ich den Limit da Sprich den Tempomaten. Oh, ich fahr schon zu schnell. Ich soll ja vorsichtig fahren. Mach ich denke, wir machen mal rein. Zur Kirche, also? Älter ist schon Sonntag. Er fährt Paul, da raus Auf die Straße, bitte. Was hast du denn? Fahr doch. Soll ich aussteigen? Einfach da stehen erstmal für 120. Aber die Huten sind geil. Okay, einmal die Polizei. Ah, so. Einmal auch hier rüber um die Kurve. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Da sind wir auch schon. Sieht aus wie der Kölner... LOL! Das sieht echt ein bisschen aus wie der Kölner Dom, ne? Halten Sie hier an! Beim Park! Okay, ich halte hier an. Beim Park. Hier, bitte. St. Michaels. Das macht 30 Cent. 30 Cent Als Cent bekommen Sie einen Rat. Okay. Brauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. <lacht> Klar, <lacht> wie Sie meinen. Diese Italiener sind alle gleich. Bitte was? Was hast du gesagt? nicht ohne Radio fahren. Ach, die hat Nerven. Nein, er hat nicht wieder das Radio angemacht und doch hat er ganz schnell aus. Du musst ohne Radio fahren. Einfach dass das Video geclaimt wird. Oder gesperrt. Ich weiß ja nicht, wie die dagegen vorgehen. den Game Soundtrack werden die wahrscheinlich nicht sperren. Aber lieber Vorsicht selber mal. So, ich soll jetzt einen neuen Fahrgast suchen. Den Limiter immer noch aus. Den Tempomaten. Den mein Limiter. juckt ja einfach oh, er will ein Taxi. Steigen Sie ein. Bisschen schief geparkt. So. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Okay. schnell kann ich gut. Oh, ja. Äh, ich muss wirklich schnell fahren. Da kommt aber frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren. Also tun Sie das. Sie sind ja alle so unfreundlich. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. <lacht> da draußen gibt es keine Arbeit. Arbeit gibt es immer. Man ich muss sie nur finden. Verstehe. Ja, sie sind ja. ein sehr beschäftigter Mann. Seht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen hab gut verkauft, also ja, ich darf beschäftigt sein. Ich fand es sehr schnell. beschäftigt, oder oh, da als Polizei sich alte Bilder anzusehen. Ähm. Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass sie das irgendwas angeht. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige das Arbeit ich auch, wo die passen hier so lang auch. Sie und lassen sie mich in Ruhe. Sie auch auf der Map. Ja ja, schon kapiert. Und blau auf der Map sind Polizisten, auch die Autos. Kunstgalerie. Eimer Drift. Oh, der war gut, Edward. Bleiben jo. Sie vor der Galerie stehen. Nee, ich fahr jetzt da rein. So. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. <lacht> ich werde es versuchen. 50 Cent für eine Taxi, Alter. was sind denn das für Preise? Und damals war das auch noch Echt alles nur so viel. Heute. Das stimmt. Ah, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. So, wenn wir hier rechts sowieso. Nach vorne direkt. Ah, da sind die Ampeln. An roten Ampeln muss man jetzt auch stehen bleiben, wenn man hey, das hier Simulation stellt die Polizei. Sonst springt die Polizei ja nur an, wenn. Oh Mann, du siehst fertig aus. Ja, aber nicht dafür, wo ich hinfahre. Was ist ihre Ausrede? Fuse. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Ja, der hat ein bisschen. Okay. Was ich erzähle den Bullen nichts von ihrer Schnapsfahne und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Muss aber trotzdem aufpassen. Gute Fahrten dabei stehen. heute? Ah, ein paar. Aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine ja, Taxifahrt Gott. leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze oh Gott, auch da ist... hier, Rundfall. weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Wie viel darf man denn über den Spieß? Oh, ich Sie suchen abziehen. nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein, wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Ja, der hat ein bisschen was getrunken. Leute, ist hier eine Ampel? Ja, fahr doch! Digga. Willst du mich verarschen? habe ich nicht gesehen. Fast da. Äh, gleich da vorne an der Ecke, bitte. Was der Lost Heaven Kurier? Ja, so, einmal hier vorne und da werden wir schon. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestanz. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schick dich. Danke. Mach ich vielleicht. Ich würde nicht machen. Ich weiß nicht, was der erzählt. Der war ja nicht mehr ganz klar im Kopf. Da wäre gerade fast ein Unfall passiert. Oh, nö. Verdammt, was Na, Kumpel. Kenn ich schon wieder eine noch? Reparatur? Ja? Dino. Oh, Lord. etwas sein. Alter. Du solltest du halt dir die Schläger nicht helfen? Hm? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Wenn du nicht vergisst, wer an dieser Stadt das Sagen hat, uh -huh. wirst du ein Probleme mit dem Laufen haben. Oder ihr. <lacht> Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. <lacht> Los, auf ihn. <lacht> oh nein, Sprint noch. Sprint. Sprint, sprint, sprint. Dreieck zum Springen. Okay. Äh. War da gerade wieder der Typ, den wir abgelegt hatten? Die Musik! Die Musik ist ja richtig geil. Ah lol! Ich hoffe ihr habt die Voiceline gerade mitgekriegt und die davor auch äh hier rüber über die Boxen In die Steuerung huh. ein bisschen klang hier. aber es... die Musik ist so geil oh <lacht> gut Junge? <lacht> Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach wirklich? Ja, das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja? ja, dann hör mal gut zu, wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Ja, na, dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. <lacht> also gut Wir sehen uns, Jungs Gehen wir los Danke Ist das Mindeste Komm mit, sagen wir dem Don Hallo Don Salieri? Ja Er wird hören wollen, was passiert ist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 Lasst auch gerne ein Abo da und um nichts mehr zu verpassen, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da kündige ich immer jedes Video an und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.